Oh, wir winken. Hey, und herzlich willkommen zu dem Minecraft-Projekt Galaxy Race. Es ist ein Projekt mit 16 Teilnehmern, 4x4 Spielern. Es gibt jeweils einen Captain, einen Forscher, einen Versorger und einen Techniker. In unserer Gruppe bin ich der Forscher, der Philipp ist der Versorger, Steve ist der Captain und der Freeco, den wir werde ich noch später kennenlernen, ist unser Techniker. Wir alle gehören zu dem großen Team der United Space Agency, kurz die USA. Wir werden eben einen freiwilligen Menschen auf dem Planeten befördern und zu so schauen, wie es dort ist. So, alle, die äh, ihre Sachen bekommen haben, gehen wir bitte ins Wasser. Ich mach mal Tag. Weil oh, ja, dann start ich, ich bin nach. Du bist voll nackig. Steve ist bestimmt noch <lacht> am Starten, ne? Jo. Ah also, ja, auf dem baban <lacht> <lacht> Mensch, Alex, zieh dir doch mal was an. <lacht> Danke sehr. Abstand. Oh. Kann mal bitte jemand mal kurz was in den Chat schreiben, damit ich den Chat einstellen kann? Danke. <lacht> <lacht> Ciao, das sind die freundliche Leute. <lacht> ist bereit. Also, mein PC hängt. Cool. Hallo. Hallo. Hi. So. Oh. Könnte sein, dass das Server gleich abschmiert, deswegen wir fangen einfach mal an. Ja, dann werden also, wir das erweitert. Ich weiß ich So, also, ich heiße und herzlich äh, heiß willkommen. Äh, das ist hier die. Äh, ich hab da einen Schildtag gegessen, scheiße. Ja. Das ist hier unsere schöne Anlage, unsere Basis für den erste Mondlandung. Wir oh ja. wissen natürlich nicht, dass wir schon auf äh, beinahe fertig sind, um auf dem Mond zu landen. Bitte würde sie auch deswegen äh, sehr geheim halten. Wir treten ein und ich zeig ihre Apartments. Bitte legen sie ihre Schwerter zur Seite, weil damit komme ich mir ein wenig bedroht vor. <lacht> <lacht> Folgen Sie mir. Alle kennen vor. Steve. Warte auf Phil. Hier sehen sie die Eingangsbasis, hier haben wir schon natürlich äh, unsere, unsere Rakete fertig. Boah, Black. Ich bitte sie nicht einzusteigen, denn die Rakete ja, ist nicht bereit so zum Abflug. Oh, es regnet, ja. <lacht> Boah, das das ist das halt ein bisschen. <lacht> <lacht> ich euch ich denke, in diesen Raum nicht, denn dieser Raum ist nur für gefugte Leute, denn äh, da wird halt mit Strom hantiert ich glaube nicht, dass hier jeder irgendwie sich mit Strom auskennt. Ja, äh, ich bitte Sie, verlassen Sie diesen Raum sofort. Ich bin der Erste. Legen Sie Ihre Wache weg. <lacht> also, Sie gefallen mir nicht. Hinten, an, hinten anstellen, Sie gefallen mir nicht. Also, jetzt machen wir ja richtig ernst. Hier ist unser kleines Forschungslabor. Hier werden Sie Tag und Nacht arbeiten. Hier haben ein Koch, können Sie Sachen angucken. Wir bauen hier <lacht> <noch> ein <die Gäse. lacht> Hier wird Sauerstoff produziert. Eine kleine Farm. Sauerstoff wird gelagert, Sauerstoff wird produziert, Sauerstoff wird kompaktiert. Ihre Zimmer. Nummer 1 ist momentan nicht da. Nummer 2 offen. Nummer 3 offen. Okay. Nummer 4, tot schon. Äh. Bitte das Zimmer verlassen, sonst werden sie hier äh, stark verprügelt. Bitte? <lacht> Nummer 4, Shotchan. Rein mit ihm. So. <lacht> Nummer 5, äh, Sven. Rein mit ihm. <lacht> Alle anderen, runter. Oh, ich werde ja von meinem Team getrennt. <lacht> Zwei Leute teilen sich ein Zimmer. Ich oh. hab nur Langslayer <lacht> und Basti, dieses Zimmer hier. Sexy wenn der, eine schläft, wenn, der schläft, wenn der eine schläft, wird der andere arbeiten Ich schlafe Und Rico, Dieses Zimmer hier, sie teilen mhm. sich dieses Zimmer Wenn der eine arbeitet, wird der andere schlafen ja. hard, <lacht> hart. Hier bist du die Sexy y <lacht> Das ist ihr Zimmer, sie haben das Glück, ihr Partner ist momentan noch nicht da Yes! Ja! hier Ja! im Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! im Leben? Achtung! <lacht> Alle nach oben. Hey. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Alle anderen dürfen nach dem <lacht> <lacht> Da, wir haben ein Opfer. Da ist noch jemand im Zimmer drin. Duft Aufs da, Maul! Raus. Mitkommen. Also Freunde, wir werden jetzt äh, die erste Operation durchführen. Wir werden, auf, wir werden eine Person auf den Mond schießen. Wir möchten einen Test machen, wie lange kann eine Person auf dem Mond überleben, ohne zu sterben. Wie Sauerstoff braucht ein Mensch? Da haben wir natürlich eine Freiwillige. Da haben wir bitte vortreten. Dass sie nicht meine Befehle beachtet haben, dürfen sie dieses Kreuz durchführen. Folgen! Geil! Ja, ja. <lacht> Yay! <Yeah, yeah. lacht> ja, Immer diese Leute, die, die durch einen Gang sprinten und springen müssen. Was Sven? <lacht> <lacht> ja, ich bin professionell. Ich gefällig. Oh stimmt, ich habe eine Spitzhacke. So. No. Okay. Also, alle außer Cho-Chan diesen Raum betreten. Nichts anfassen. Die... <lacht> Warum hat er Egal, <lacht> <lacht> Mit Kamera. Meine Damen, geben Sie hier einmal Ihren Code ein, bitte. Oh. Muss auch oh, mal. Code, Code, also, na. Haben ja. Sie eingegeben? Ey, mein Stuhl, runter! Richtig. Gehen Sie alle den Ihre Werte, die Sie für Ihre Nachkommen da liegen lassen wollen, einmal bitte in Ihre persönliche Truhe. Muss ich ja wieder zurücklaufen. Hey, Herr Doktor-Professor, ist die Kamera. Oh. <lacht> Herr Doktor, ich habe da eine Frage. Ist die Kamera nicht falsch rum? So. Also. <lacht> Glaub ich glaub ein, die, die, die sehen ich das glaube, ich bin das falsche Loch. Loch. Oh, Hoppla, egal. So, too hard for you. Sie nehmen den, Sie nehmen den Start auf. Einen <lacht> okay. Moment, ich muss ben, mal passieren. Sie haben eine Pause verdient. Setzen Sie sich hin. Ich glaube... A -B -C -C. Ja, ja. Nee, Sie, leiten, nee, Sie, leiten, nee. starten, Sie leiten den Start nee. ein. Bitte hier einmal hinsetzen. Jawohl. Wo denn? Es viel zu viele Leute in diesem... Ey! Okay, hier sitzen schon genug Leute. Wer nimmt auf, Sven nimmt auf. Ich äh? Sie können sich hinsetzen. Ja! Ich <lacht> bin bereit. Sven, Sie nehmen das Ganze bitte auf. Ach nö. Ich ah. kann man auch mal falsch rum. Ah ne, jetzt bin ich rum. Da oh. rede ich chinesisch. Ich, ich stehe. Dachen ablegen. Oh! <lacht> Hat man sich... Ja! Also, Leute, weil Könntest du das bitte in deiner Zelle IP machen, und sich hier zu oh, oh, oh. Also mal zu. Das IP ist ein bisschen komisch, aber oh, oh, oh. nachdem dem Lea, also Chonchan, auf dem Mond gelandet ihr oh. unzufrieden. Mm -hmm. Und ihr seid berechtigt, mich dann äh, zu töten und euch in eure Teams aufzuteilen. Also nach der Mondlandung mit Lea... Ich werde äh, befummelt, Herr Doktor. Von beiden Seiten. Die Augen. das ist wichtige Information, ja? ich, glaub, ich auf ich euch da hinten einen runterzuholen. Genau, das, ist, äh, das könnt ihr später schon machen. Nachdem ihr oh. gelandet ist und gestorben ist und dann anschließend gerettet wurde, werdet oh. äh, ihr sauer, dürft mich als Obersten Leiter umbringen. Denn theoretisch oh. müssen sie mich ja nicht selber umbringen. Weil ich eigentlich auch ja hier Mitarbeiter bin. Ja. Ja. Dann teilt ihr euch in eure Teams auf. Okay, ich stehe erst, bereit. Ihr werdet erstmal ähm, euch hier irgendwo in der Nähe ansiedeln. Dann zockt ihr ein bisschen, sammelt ein paar Ressourcen. Anschließend wird die Basis hier äh, gerusht. Dann holt ihr euch ein paar Sachen ab und ihr werdet auf eure Heimatplaneten kommen klingt so. doch mal nach einem Plan. Also! also. Oh Gott! Auf die, Rakete, bitte. auf die Rakete. Ja, auch. Hab habe ich in die Rakete gesagt? Ich habe auf die Rakete gesagt. <lacht> okay, auf die Rakete. Das geht nicht. Dann rein da! <lacht> Kapitän, Start einleiten. Start eingeleitet. Das merkst du die ganze Zeit nicht, oder Sven? Doch, doch. So. Wir müssen jetzt auf den Knopf drücken, um die Rakete zu starten. Doppel-Enter! Äh, Doppel-Space! Okay, reicht! Oh, wir winken! Ah. Ich bin ja jetzt erschwert. Das ist, äh, nimm mal das Schwert bitte aus, das sieht echt komisch aus. Was, wollen wir eigentlich alle den Hitlergruß? <lacht> Frag die Rakete. Ah, okay. Ist sie schon tot? Also, es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer <lacht> Schritt für die Menschheit. <lacht> da Pommes. Darf oh. ich jetzt alle töten? Noch nicht. Nee. Hast du es gefilmt, Sven? Dass die, ja, ja. Äh, Lea gestorben ist, habt ihr die Berechtigung, ähm, mich, also ihr seid unzufrieden. dürft ihr mich töten. Die sind ja jetzt schon alle unzufrieden, die ist nicht mal tot. <lacht> <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, das AP ist halt oh, oh. scheiße, aber äh, ich, ich, ich meine, ihr lacht. Wo ist, wo ist eigentlich hier? Äh, hier der äh ich würde sagen, das ist ja ein Fall von das kaputt gut gegangen. Ähm. <lacht> <lacht> also wenn ihr noch die Basis fluten <lacht> wollt, ja dann. Dann wäre sogar ich schon zufrieden. Hallo, ist da was hinter dem Wasser? Valeria, du musst auf dem Mond landen. Ja, ich bin doch noch nicht mal angekommen. Du noch schneller. Die ist einfach auf der Erde wieder abgesprungen. Da, ja, seht ihr die Rakete da oben? Nein. Aus wie ein Stern. Wie die Rakete? Sag ja. Hast Nein. Hast du soeben den Chef geschlagen? Nein. Unter ins Wasser. Das Wasser mit dir. Oh. Das war ich aber nicht. Ähm, es ist, Hekt glaube ich, die Hexe, die da unten steht. Tschüss. Äh, die Witch. Oh, da steht eine Hexe. Ich bin weg. ich <lacht> sterbe so doch Oh, sorry. Tschüss, so. yes, ich bin weg. Oh, ich habe Vergiftung. Äh. Nur, nicht nur du. Ich hab's aber noch, äh, So. Warten auf diesen einen Moment Ihr seht alle so blass aus <lacht> ähm, Ein Moment, auf den wir alle gewartet Herz. haben Aber ludet mein Graf denn nicht, wenn er mich zödet <lacht> Sitzt immer noch hier <lacht> ich, orani ich oraniere vor mich hin darf es sein? alle auf ihre Betten Alle also mit Doppelbetten äh, Einer arbeitet, der andere schläft Ich bin schlafen Ich will nicht aussteigen Nee warte, ich bin arbeiten oh, Ich den Mond gehen da ist er so gut Muss man mal Sie Mama Mund anrufen. angekommen, sie will nur nicht aussteigen. Wohlor. <lacht> ja, ja. rausrollen. Bisschen dauern. Schubkontrolle. Arbeiten. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Arbeiten. Okay, okay, Wer spielt da mit Türen? <lacht> da, da. Okay, das waren dann fünf Minuten. Also dann alle auf ihre Posten. Unzufrieden. Und sagt alle auf ihre Posten. Unzufrieden. Auf eure Posten. Okay. So, ich würde sagen. Ich mir eine Ehre. Leute, äh, Lea ist wieder auf dem Mond gespawnt. Ja. Gerade. So, Jetzt müssen wir auf unsere Teampartnerin warten, Sven. Nein. Ja, ja, ja. Nein. Bitte laufen, bitte laufen Sie weiter. Alter. Alter. Das ist das Zombie, Alter. <lacht> ich nehme aber, warte mal, könnten wir nicht unsere Betten mitnehmen? Ja. Aber da hinten ist ja mein Grabstein. Das ist du mein Team? Äh, Lea? Ja? Mach mal... Alter! Ich Befehl hier ein. <lacht> Was? Ich mach mal diesen Befehl hier ein. Geh dann die Erde aus und geh zur Erde.